Folgend zeigen wir, wie du eine Ordnerstruktur erstellen und Zähler zuordnen kannst. Klicke dazu auf Konfiguration, klicke auf zähler ordnerkonfiguration klicke auf Knotenpunkt hinzufügen, gib den Ordnernamen und zusätzliche Informationen ein. In diesem Beispiel nenne ich die Liegenschaft Musterstraße 1 und erstelle die Unterordner Wohnung 1 und Wohnung 2. Auf der gleichen Hierarchiestufe wie Musterstraße 1 erstelle ich den Ordner Allgemeine Zähler. Als nächstes ziehe ich die Zähler per Drag and Drop in die richtige Abrechnungseinheiten. In den Ordner Allgemeine Zähler kommen die inaktiven Zähler, der PV-Zähler, der Zähler für den totalen Verbrauch und der Zähler für Licht- und Treppenhaus. Bei größeren Überbauungen kann es auch mal sinnvoll sein, einen eigenen Ordner für inaktive Zähler anzulegen.